Sag mal, Hofer, was machst denn du da? Ich bin die Regierung. Ah, und warum jetzt? Na, wegen der Klausur, die schreiben. Mein Gott, Hofer, eine Regierung schreibt keine Klausur, eine Regierung begibt sich in Klausur. Das heißt, die Herrschaften ziehen sich in ein stilles Örtchen zurück und dort beratschlagen sie intensiv miteinander, wie sie das neue Regierungsprogramm am effektivsten umsetzen wollen. <lacht> Sag mal, du hast ja nur die türkise ÖVP-Politiker aufgeschrieben. Du hast aber schon mitgekriegt, dass die Grünen auch in der Regierung sind, oder? Ja, natürlich. Alles Bio. Du wirst aber zugeben müssen, es hat einen schönen grünen Anstrich. Ach eine öffi da ein paar dort, ein wenig gendern. Die ÖVP hat immerhin die Stimmenmehrheit und so ist es auch gerecht, dass die in der Regierung mehr zu sagen haben. Außerdem hat Kanzler Kurz die Klimakrise zur Chefsache erklärt. Ich sehe nur, dass die ÖVP wieder mal nur ihre Inhalte durchsetzt, so als wären die Grünen gar nicht da. Ja, aber ohne die Grünen wären so essentielle Dinge wie Sicherungshaft für Asylwerber gar nicht möglich. In ihrer außerpolitischen Oppositionszeit waren die Grünen aber vehement dagegen. Da war es ja auch nur lächerliche Idee, irgendwelcher rechter Recken, mit der keine Verfassungsmehrheit zu erringen war. Da ist leicht Maulen. Jetzt, wo die Grünen aber in der Regierung sitzen, rückt die Verfassungsmehrheit plötzlich in greifbare Nähe. Das ist etwas, worauf wir aufbauen kann. Das ist ein Erfolg. Für Sebastian Kurz und die ÖVP. Entschuldige, die neue ÖVP. Ja, aber eben nur mit tatkräftiger Mithilfe der Grünen. Das ist der grüne Weg. Außerdem also für eine kleine Regierungspartei wie die Grünen, die nicht die Wählerschaft im Hintergrund haben, um sich darauf zu stützen, ist es ganz gut, sie darauf hinzuweisen, dass sie ein bisschen in die Realität zurückkommen sollen. Das finde ich, da, da hat die neue ÖVP durchaus recht. Unser Weg hat gerade erst begonnen. Ja, aufpassen müssen die Grünen schon, das ist schon klar. Die ÖVP kann immerhin auf reichhaltige Erfahrung 2000-jähriger Geschichte äh, katholischer Intrigen zurückblicken. Und äh, Bernhard Bonelli sitzt wieder in seinem Amt im Kanzleramt. Bernhard Wehr? Bernhard Bonnelli, sowas wie der türkise Herbert Kickel, hat auch Philosophie studiert, aber durch seine Nähe zur International Catholic Legislators Network und der unbestätigten Nähe zu Opus D, was er ja vehement dementiert, das macht ihn eigentlich zum neuen Mastermind des türkisen Weges. Pass auf! Im Regierungsabkommen steht ja drinnen, dass in den ersten beiden Jahren zuerst einmal türkise Inhalte Abgearbeitet werden und dann kommen erst die Grünen. Jetzt schauen wir mal, was in zwei Jahren dann so passiert. Dazu befragen wir den Satz meines Geilches hier oh, und da sehe ich, da kommen Vertreter der Industrie und dran mit Abwanderung und dem Verlust von Arbeitsplätzen. Also, das ist ja eigentlich schon passiert. Dieser Tage hat der Günther Abfalter, der Europachef des Autozulieferers Magna, Bereits festgestellt, dass es mit den Grünen keine Gesprächsbasis gibt, und er wünscht sich, dass das Wirtschaftsministerium, also die türkise Energetikerin Margarete Schramböck, als Übersetzer fungiert. Und wenn da in zwei Jahren mehr von diesen Industriellen kommen, dann wird der kurz sagen: Oh, mit den Grünen ist kein Staat zu machen und die Koalition kündigen. Hm. Neuwahlen? Die Grünen sind aus dem Parlament draußen? Genial! So macht man Politik? Naja, nicht ganz. Ich sehe da in zwei Jahren wieder umsatteln und eine Minderheitenregierung bilden mit Duldung der FPÖ. Aber, aber, aber warum sollten die Blauen das dulden? Weil der Sebastian ihnen ein Angebot macht, das sie nicht ablehnen können. Ha, warum sollte der Basti das tun? weil der sich sicher nicht noch einmal die Blöße gibt, durch einen Misstrauensantrag abgewählt zu werden. Ergo Minderheitenregierung und die halt ein Jahr, dann gibt's es neue Wahlen, die Grünen stinken ab und die Türkisen haben die absolute. Und wir sind dann alle so froh und glücklich. So geht Politik. <lacht> ich verstehe überhaupt nicht, dass einer, der durch einen Misstrauensantrag abgewählt worden ist, dann ein paar Monate später wieder im selben Anteil hucken kann. Ich meine, sowas ist in Deutschland nicht möglich. Ja, das ist halt der Unterschied zwischen Österreich und einem Rechtsstaat. <lacht> Na dann. Prost. Prost. Schmeckt Türkis im Abgang schwarz. Du hast recht, man schmeckt überhaupt nichts Grünes raus. Toi, toi, toi!